So, ich begrüße heute wieder ganz, ganz herzlich ganz tolle Menschen hier in der Golden Diva Akademie und wir werden uns heute in der Reihe Kinder der Neuen Zeit ähm, wieder mal mit einem ganz besonderen Thema beschäftigen, was den für die Kinder wirklich ganz, ganz wichtig ist, gerade besonders in der zivilisierten Gesellschaft dass wir wieder uns mehr zur Natur besinnen dürfen. Das finde ich persönlich ganz, ganz wichtig. Und dazu habe ich heute wieder meine Kirsten eingeladen. Kirstin ist ja Gesundheitspädagogin und Schamanin. Und sie bildet natürlich auch Menschen aus, die äh, auch schamanistisch unterwegs sein wollen. Das ist eine ganz spannende Ausbildung. Ähm, dann habe ich hier die Franzi wieder. Äh, Franziska ist ja auch... Ähm, ein, ein Manifestationscoach und bietet das natürlich auch äh, vielen Müttern hauptsächlich, denke ich mal, an, aber auch vielen ja, Familien, allen okay. <lacht> und die Kati, meine Tochter, die ist ja ähm, praktisch, eine, äh, lehrt ja Informationsmedizin nach Grigori Grabowoi. Und ich habe heute hier die Mirja eingeladen. Mirja hat knüpft, so wie ich, Netz, ein Netzwerk für ähm, Menschen, die natürlich auch Hilfe brauchen und sie sucht Menschen, die anderen helfen können in ihrem Familien-Tutoren-Netzwerk. Habe ich das richtig gesagt? Okay, <lacht> gut. Ich würde mal heute mal... Ähm, es geht um Natur. Ich ähm, ich war, ich muss euch eine kurze Geschichte erzählen. Ich war vor zwei Tagen, habe ich meine Tochter mit, mit meiner Enkeltochter, habe ich äh, auf eine ähm, Wiese gefahren in einem Dorf bei mir hier in der Nähe, wo meine Tochter ähm, praktisch total gerne mit ihrer Tochter ist, wo sich viele, wo viele Kinder sind, wo viele Mütter mit Vätern sind, wo die sich austauschen, wo Blumen gepflanzt werden jetzt. Äh, wo sie sich eine, eine Stelle suchen, wo sie praktisch einfach glücklich in der Natur sein können. Und als ich dorthin kam, und es war vorgestern, waren, ja, lass es 12, 13 Grad gewesen sein, lief ein Kind dort nackend umher, wo ich gedacht habe, oh mein Gott, ich, das geht ja gar nicht. Ja, und, ähm, ja, und dann habe ich aber, okay, es soll jetzt irgendwie so sein. Ich lasse das einfach so und das Kind fühlte sich auch pudelwohl. Und jetzt will ich mal anfangen zu beginnen. Kirsten, erzähl mal, ist das völlig in Ordnung? Ist das richtig? Ja. Okay. Es ja. sind einfach nur die Hintergedanken oder die Prägungen, die du vielleicht von deiner Familie, von deinen Vorfahren hast. Und äh, natürlich ist es vollkommen in Ordnung, weil so kommen wir auch auf die Welt. Und äh, es ist meist nur der Hintergedanke, den die Menschen im Kopf haben, aber es ist ganz natürlich. Ja. Und es ist einfach die Gesellschaft, die, die da so reindrückt, ja, die, die die das alles als ja gefährlich und Dings und das, aber das ist ja äh, so gemacht worden, das ist ja projiziert worden auf alle, das ist ja nicht äh, die Natur. Früher war es ganz normal, dass die Kinder nackt rumliefen äh, und äh, spielten und da hat sich auch keiner was dabei gedacht. Ja, und dann hat sich das im Laufe der Zeit, also ich kenne das noch von mir aus der Kindheit, da war das vollkommen normal, dass die Kinder am Strand, nackig rumliegen, da hat auch kein, keiner negativ oder falsch drüber gedacht und das fand ich auch gut. Weil das ja, ist halt der Natur. Aber keine Hose. <lacht> <lacht> <lacht> ja, aber es kommt ja darauf an, wie das Kind aufgewachsen ist. Ich muss ja sagen, mein Sohn ist immer warm und er rennt immer in meinen Shorts und äh, ihn, ihn nervt das schon, wenn, wenn er dann was ja, anhaben muss, weil, weil was die Leute denken, ja, und äh, das ist halt so. Das ist ja, die sind in der Natur aufgewachsen, die sind so groß geworden, den ist halt nicht kalt. Mhm. Ja? Die ja, haben kalt. ein anderes Mindset. Ja, ja. Und dann schwitzen die rum, ja, ja ähm, wir hatten gleich. Ist. und ein ähnliches jetzt ja, vorgestern auf dem Spielplatz, Kathi mit ihrer Tochter und ich mit meiner Tochter. Und äh, dann wurde es schon langsam kalt abends und meine musste sich dann die Jacke ausziehen und ist nur noch im T-Shirt rumgelaufen. Und ich hatte irgendwie schon so gedacht: Okay, alle Blicke von den anderen Mamas und Omas auf uns gerichtet. Aber ähm, also ich merke, dass die Glaubenssätze durch meine Familie noch teilweise vorhanden sind. Äh, wenn du mit äh, gewaschenen Haaren rausgehst, dann erkältest du dich. Wenn du barfuß läufst, dann erkältest du dich. <lacht> Aber ich habe wirklich echt schon in den letzten Jahren daran gearbeitet, das wirklich immer mehr zu neutralisieren und nicht mehr, dass es nicht mehr wirksam ist. Und dann ist sie da halt rumgelaufen, hat sogar ein bisschen geschwitzt. Ne, und dann, dann kühlt sie sich kurz ab, obwohl sie geschwitzt ist. Und dann hat sie irgendwann ihre Jacke dann auch wieder alleine angezogen. <lacht> alleine angezogen. Ja, ja wollte vielleicht... sie dann auch. Also ich will sie auch nicht dazu zwingen, weil die meisten Kinder, auch Kleinkinder, die wir kennen, die haben echt oft Hitze. Also, die brauchen nicht dicke Decken beim Schlafen. Die laufen wirklich, die ziehen sich gern nackig aus. Die laufen gern barfuß rum, auch wenn noch nicht Sommer ist. Also, ja, das ist ein Phänomen, was wir auch so beobachten. Sabine? Sabine? Ja? Eine Frage wegen: ähm, Wollen wir eine rege Dis Diskussion machen, wo auch mal jemand was dazwischen sagt? Oder. Gibst du immer weiter? Wie ist denn das bei euch? Nee, ist alles okay. Du bist jetzt, kannst jetzt gerne dich daran <lacht> beteiligen. <lacht> ja, es ist immer, glaube ich, ganz gut, so ein bisschen erstmal noch abzustimmen. Das ist so digital alles so ein bisschen anders. Ja, na klar, na klar. Wenn man im Raum sitzt, na, da, also ich finde es immer ganz spannend, wenn nach der einen Seite ein Respekt gegeben ist und jemand aussprechen darf. Aber ich finde es immer ganz schön, wenn man dann doch ein bisschen eine Dynamik auch reinbringen kann und, und, und eine die diskussion auch ein bisschen an, anregen kann ja genau. und finde ich ganz spannend okay dann, dann, dann versuche ich das ähm, auch harmonisch zu machen dass es für euch passt ja ähm, also ich habe mir sofort überlegt ähm, natürlich es ist jetzt nicht die jahreszeit dafür dass ein kind nackt rumrennt und ähm, es ist etwas ich glaube jetzt als vergleich wir haben jetzt so eine konditionierung mit den masken im moment ich weiß nicht wenn es euch so geht wenn wir filme anschauen sehen Menschen sich begegnen und frei im Raum sich bewegen und umarmen, dann ist bei mir schon so ein Impuls da so, oh Gott, die Maske. Ich weiß nicht, ob es euch so geht. Also ich bin da tatsächlich schon etwas konditioniert und das höre ich jetzt auch von viel mehr Menschen. Und eine Konditionierung möge auch aus dieser Zeit noch kommen, in der eine Erkältung ganz schnell mal tödlich verlaufen ist. Ja? Also in der ein Kleinkind einfach auch mal durch ein... Infekt dann auch verstorben ist und ähm, es ist vermutlich eine eine reaktionshafte Haltung noch von Eltern ohne die ihn dazu fragen warum äh, ist es jetzt eigentlich nicht in Ordnung dass ein Kind ähm, nackig durch die Gegend läuft weil es vielleicht noch aus dieser Zeit herkommt wo man eben dann auch Gefahr laufen muss ein Kind äh, dass es stirbt und ja. ähm, wir haben natürlich jetzt eine andere medizinische Versorgung für, für Kinder und wir können auf ganz viel Wissen jetzt auch zurückgreifen. Allopathie also und, und ähm, unsere ganze Naturheilkunde, was wir jetzt wissen und wie wir uns gegenseitig auch unterstützen können und Schwingungsfrequenzen und dergleichen. Und ähm, also unter dem Aspekt finde ich das schon okay, dass man den Mut entwickelt, auch im Impuls des Kindes zu folgendes zu tun. Ich muss allerdings für mich als Mama wirklich damit im Reinen sein. Also wenn ich, wenn ich der Meinung bin, mein Kind soll sein Freiheitsgefühl jetzt im Moment da ausleben und ich kann das Risiko auch tragen, wenn dann tatsächlich etwas passiert, dann, dann ist es für mich in Ordnung. Wenn ich es nur mache, um andere zu provozieren damit, finde ich es ähm, auch gut, wenn du ein Typ bist, der einfach andere provozieren möchte und ihnen aufzeigen möchte, wie, wie begeistert begrenzt sie doch sind. Ähm, dann hast du vielleicht einen gewissen Auftrag, einen moralischen, an die, an die Gesellschaft. Ich fühl einfach rein, was für dich stimmig ist. Ich weiß nicht, ob ich es gemacht hätte. Vielleicht heute ja, wenn mein Kind jetzt noch mal so klar Ja, ist. wir müssen uns mal da reinfühlen. Ja. Das, das ist es ja. Das sind ja immer noch diese Gedanken drin. Und natürlich hast du völlig recht. Ich arbeite ja wirklich schon nur seit Jahren, auch mit Mütter, mit Kindern. Es ist ja auch immer diese Angst die man selber hat, überträgt man ja aufs Kind. Und jetzt ist es natürlich, wie ich dir ja auch schon gesagt hatte Mirja, die Mütter kommen ja auch auf mich zu, die jetzt Ängste haben, zum Beispiel wenn es um die Masken geht, wenn die Kinder jetzt dort in der in die Schule gehen und sie können sich nicht umarmen, weil da ein Lehrer denn dort ist. Da bin ich ja als Mutter, gebe ich ja praktisch die Verantwortung ab. ja und da ist jetzt ein Lehrer und sagt, du, ihr dürft euch nicht umarmen. Ihr müsst jetzt vorsichtig sein. Das löst ja in einem Kind einen Konflikt aus, wenn es zu Hause nackig rumlaufen kann und in der Freiheit lebt. Und deshalb ist es ja auch wirklich eine, eine interessante Geschichte. Wie geht man jetzt in der Zeit damit um? Also Das würde ich, glaube ich, auch ganz unterschiedlich behandeln. Wir haben einmal eine Situation, die Corona-bedingt ist, die du beschreibst. Und wir haben einmal eine Situation, ob ein Kind in einem, in einem Frühjahr, nackig durch die Gegend laufen lassen. Da müssen wir vielleicht noch eine dritte Situation beschreiben, genau wie wir das miteinander kombinieren können. Ja, Also das ist noch mal eine zusätzliche Herausforderung. Wie, wie gehe ich denn als Eltern mit dem Kind um, das in der Schule oder in der Kita eine komplett andere Botschaft kriegt, als es zu Hause ja. äh, gelebt wird? Ne? Also das ist das ist tatsächlich interessant. Dass, äh, so, um, zu diskutieren und das sind natürlich wir müde einfach gefragt unser Mindset unser Mindset ist denke ich mal da ganz ganz wichtig